Meine Damen und Herren, die jüngsten Terroranschläge in London und Manchester rufen uns eines in Erinnerung. Die Sicherheitslage in Europa hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Der dschihadistisch motivierte Terrorismus ist zu einer akuten Bedrohung der öffentlichen Sicherheit geworden. Auch wenn die Schweiz bisher vor Anschlägen verschont geblieben ist, dürfen wir uns nicht in falscher Sicherheit wähnen. Ich bin der Bundesrätin und ihrem Departement außerordentlich dankbar, dass sie mein Postulat entsprechend beurteilt hat und es Ihnen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, zur Annahme vorschlägt. Es liegt also an uns und den Sicherheitsbehörden, aber insbesondere auch der Justiz und der Verwaltung, diese Instrumente zur Verfügung zu stellen, damit wir diese Gefährden auch entgegentreten können. Ich erlaube mir infolge der heutigen Medienberichterstattung doch noch zwei, drei Sätze dazu zu sagen, da wir über 23.000 Dschihadisten auf der Insel in Großbritannien haben. Wie Sie aus der Begründung meines Postulats entnehmen können, gibt es auch in der Schweiz Gefährder, die sich der Ausschaffung entweder entziehen oder sich aus formellen Gründen nicht ausschaffen können. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass alleine im Kanton Luzern, alleine im Kanton Luzern knapp die Hälfte der abgewiesenen Asylbewerber unter oder außerdem äh, nicht ausgeschafft werden können. Wie viele Gefährder sich unter den abgewiesenen Asylbewerbungen befinden, lässt sich gemäß den kantonalen Behörden nicht sagen. Fest steht aber, dass der Bund und die Kantone den Mittel fehlen, um den Nachrichtendiensten die identifizierten Gefährder lückenlos zu observieren. Die Bevölkerung erwartet, dass der Bund, aber auch die Kantone, für den Umgang mit diesen Personen, welche die öffentliche Sicherheit in unserem Land gefährden, effektive Lösungen findet. Ich bitte Sie daher, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wie auch der Bundesrat es Ihnen empfohlen hat, das Postulat zu unterstützen. Besten Dank, Herr Müller. Das Wort ist frei für die Mitglieder des Rates. Das